Hallo, es ist coffee time und ich habe gedacht, ich teile meinen Kaffee mit dir, meinen komischen Ganaderma Kaffee. Oft fragt man von mir, warum ich diesen komischen Ganaderma Kaffee trinke, anstatt einen verlässlichen, anständigen, herkömmlichen Kaffee zu trinken. einen Kaffee mit so einem Pilz drin. Ich erzähle die Geschichte, meine Frau ist im Jahr 2011 einmal so heimgekommen mit der Idee, dass wir in der Zukunft gar nicht mehr mehr Kaffee trinken werden. <lacht> ich habe gedacht, sie ist ein bisschen beklopft, weil warum sollte ich einen zu trinken? Ich habe mein Lieblingskaffee gehabt und ich wollte nicht wechseln. Aber wie man sagt, happy wife, happy life, weißt dann habe ich gedacht, mach mal so, es kann sicher nicht so schlecht werden, obwohl ein Kaffee mit Pilz, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das mir gut wird. Ich, wie gesagt, ich habe mein Lieblingskaffee gehabt und ich wollte nicht wechseln. Ich war damals als lkw fahrer im Schwertransportbereich tätig, was die Überbreite, Überlänge und so weiter und es schaut so aus im laufe des tages musst du lohnen wenn du Glück hast nur am vormittag weil am nachmittag vielleicht hast du ein bisschen Zeit zum schlafen zu versuchen weil um 20 uhr kommt der Begleiter oder mehrere Begleiter und dann musst du die Nacht durchfahren dazu braucht man eine ordentliche Menge an Kaffee drei, vier, fünf Kaffee sogar manchmal und meine erste Erfahrung war mit diesem Kaffee, dass ich nicht mehr als zwei Kaffee gebraucht habe. Und ich konnte die Nacht ruhig durchfallen. Äh, meine Frau hat erzählt, also sie hatte damals schon Probleme gehabt mit dem herkömmlichen Kaffee, weil nach Kaffee trinken hatte sie immer äh, Sodbrennen und so ähnliches. Und sie hat erzählt, dass äh, nach Kanadienem Kaffee hatte sie das nicht. Und wir haben noch mehrere gute Erfahrungen mit dem Kaffee. Zuerst einmal, das Geschmack ist, das schmeckt wie ganz normaler Kaffee. Also hat kein Pilzgeschmack. Natürlich über Geschmack diskutiert man nicht. Also das kann sein, für einen ist das nicht gut, für andere ist das das Lieblingskaffee. Also ich mag zum Beispiel den Kaffee. Und die Erfahrungen, was wir früher äh, später mit dem Kaffee gemacht haben, äh, die darf ich nicht öffentlich in einem Video erzählen. Aber wenn du Fragen hast, unter vier Augen oder als Privatgespräch, kann ich euch erzählen. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit. Es wäre so gut, wenn ich darüber reden dürfte. Aber ich will kein Problem mit den Behörden. Jedenfalls das ist der Grund, warum ich den Kaffee mag, weil der hat viele Vorteile für mich und diese Vorteile haben wir das wert und darum bleibe ich bei dem Kaffee. Abgesehen davon, den Kaffee kriege ich seit Jahren umsonst durch die Empfehlungsmarketing, was noch dazu gehört. Nicht? Und die vielen Sachen zusammen äh, sprechen dafür, dass ich mit dem Kaffee bleibe. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, wende zu mir. Äh, ich werde dir össer hören Und danke, dass du mich jetzt zugehört hast und zugeschaut hast. Ich wünsche dir einen angenehmen Nachmittag. Für